Hey, ich grüße dich. Du willst richtig durchstarten, bist Einsteiger und willst mit Video- und Livestreaming-Content so richtig durchstarten. Dann habe ich was für dich. Schau mal hier unten unter dem Video. Da gibt es nämlich einen Online-Kurs. Da lernst du richtig gut, wie das so geht, wie das so geht mit dem Livestreaming. Das ist ja voll am kommen, vor allem in Zeiten von Corona. Also lerne die Grundlagen um die Kamera, Licht, Audio, ähm, Grafikbearbeitung, Videobearbeitung, Livestreaming und natürlich die Planung. Also wenn du richtig was Neues lernen willst, durchstarten willst mit deinem Videocontent sozusagen und Livestreaming, dann schau dir mal da unten den Kurs an, klicke dich drauf und starte so richtig durch. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg Ja, und das geht dann bei jedem Wetter würde ich sagen und egal ob Corona, Lockdown oder nicht. Klick dich hier unten zum Online-Kurs rund um Livestreaming bzw. Vi Video-Streaming, <lacht> Video-Content sozusagen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Und natürlich freue ich mich über dein Abo.